Es schneit, es regnet, es taut, es schneit, es taut, es schneit nicht und taut trotzdem. So, ich bin an meinem Plätzchen angekommen. Ich werde es jetzt ganz gemütlich angehen lassen. Ganz chillig. Ich habe noch über eine Stunde Zeit, bis die Sonne untergeht. Ich setze mich hier erstmal hin. Ich mich ein bisschen aus. Ich muss den Akku hier von der Kamera muss ich ein bisschen an der, in der Hosentasche aufwärmen. Der geht mir gleich aus. Der Ersatzakku, den möchte ich noch nicht anfangen. Ja, habe ja einiges zu tun hier. Genau, das Holz liegt noch rum, aber es ist halt mega nass. Da werde ich keinen Erfolg haben als Feuerholz. Da muss ich auch noch mal schauen dann später. Okay. Dann bis gleich, so Tarp steht altbewährt. Es ist bekanntlich gut. Das ist wie so ein Schirm. Ich nehme das Setup sehr gerne hier. Sehr zuverlässig. Man kann auch drunter schön sitzen, hat Platz. Wunderbar. So, eigentlich muss man ja den, den Observer gar nicht oder den Biwak-Sack gar nicht fixieren mit dem Hering oder so. Aber ich mache es ganz gerne. Dann bleibt er an Ort und Stelle. Muss aber eigentlich nicht sein, wie gesagt. Schaut's da aus. Ach, bestens. Schon fertig. Na gut, dass ich das Taube aufgespannt habe. ist der schlagen. Prost! <lacht> Vorhin, wie ich aus dem Haus raus bin, war die Post schon da. Ich habe so ein kleines Pouch wieder bestellt von der Firma Solognac. In Frosais ja, Naja, ist von Decathlon und kostet so 11 Euro. Ich bin sehr zufrieden mit dem Pouch von dem. Und diesmal soll es meinen Fresssack ablösen. Da ich auch nicht immer die bundeswehr Brottasche dabei habe. Ja, so, denn für den Rucksack selber ist die zu schwer. Ähm, hier ist so ein Mesh dran. Da kann man das einfach reintun und dann ist das wieder sortiert. Und wenn ich dann den Rucksack wechsle oder so, dann nehme ich das raus und tue es beim anderen rein. Und dann ist immer dasselbe drin. Immer aufgefüllt. Tee, Zucker, äh, Gemüsesuppe, Smarties, Cashewkernen. So, so ein kleiner Fresssack einfach. Und vielleicht eine Chinasuppe und so. Genau, dafür ist das da und das bastle ich nachher ein bisschen rum, wenn es dann dunkel wird. Wenn es nicht langweilig ist, dass ich was zu tun habe, werde ich das einsortieren, das hebe ich mir jetzt noch ein bisschen auf. Jetzt gehe ich hier anschließend wahrscheinlich erstmal ein bisschen rumschauen, wegen Holz oder so. Das sind alles kleine Ästchen vom Baum, die im Freien hängen. Ein paar sind leicht voller Eis, aber die meisten waren doch trocken. Schauen wir mal, wenn ich die ziemlich klein mache, wird es schon funktionieren, ein bisschen Feuer zu haben. Das sieht doch reichlich aus, oder? Das Holz kann ich komplett vergessen. Das ist vom letzten Mal noch, aber es ist komplett eingeeist. Michi, was meinst du? Passt es mit dem Holz? richtig zu schneiden noch. Ähm, ja, in das Pouch geht alles rein, wunderbar. So, ich habe was ganz Besonderes heute dabei, ein Bier in der Dose. Denn ich möchte auf den lieben Atze, Sascha und René trinken, weil ihr letztens so schöne Grüße dagelassen habt, wo ich nicht mit nach Tirol konnte. Genau, deswegen trinke ich auf euch und alle anderen Buschkrafter und meine Abonnenten. Prost! Mhm. Es geht doch nichts über ein kaltes Bier draußen in der kalten Jahreszeit. Top-Sache. <lacht> wie Ich werde ich erstmal was essen mein lieber Schulli. so, jetzt wird es richtig nass aber ich, glücklicherweise kann ich unter dem Tarp sitzen noch, passt ich habe den Biber, gesagt, noch ein Stück nach hinten gerutscht aber habe genug Platz da fehlt sich eigentlich ja nichts man hört also nur den Schnee prasseln gerade einfach herrlich Und seit Schneid ist es auch wesentlich leiser hier im Wald, da hört eigentlich gar nichts mehr außer das Rieseln. So macht die Sache schon ein bisschen mehr Spaß. Jetzt ist es. Ein Feuerchen. Oh, es wird gleich so warm. Puh. Nicht gedacht. Aber der Schnee da drauf rieselt. Na naja. schauen wir mal, wie lang es brennt heute. ist es halt neun, das Feuer brennt immer noch, wunderbar. Aber ich lasse es dann langsam ausgehen. Ich habe den Rest, was ich noch an Holz hatte, habe ich in die Bäume gesteckt, dass es trocken bleibt, so also oben. Und ich habe noch ein bisschen was neben dran liegen, das werde ich auch noch verbrennen und dann ist gut, dann muss ich hier zusammenräumen, dass es ordentlich ist und alles ein bisschen sortieren. Ich glaube, es wird locker 10 oder so, bis ich dann im Schlafsack bin. Schauen wir mal, bin gespannt. Ich habe es geschafft. Ich bin im Biwaksack und im Schlafsack richtig schön endlich liegen. Es tut richtig gut. Und die Füße kribbeln, weil sie warm werden. Ich habe diese Jacke unten äh, im Schlafsack reingestopft für die Füße. Super warm. Kann mich nicht beklagen und hoffe, dass die Nacht ruhig verläuft. Und morgen früh auch alles gut ist. Dann bis später. In YouTube geht es irgendwie alles ein bisschen schneller oder im Video. Bis gleich. Ciao. Guten Morgen, Freunde. Es ist richtig gut, was kalt. Ich mache mir jetzt einen Kaffee und dann baue ich ab. Sehr, sehr kalt. Respekt, aber also, so friert es mich jetzt nicht. Auch durch die Arbeit hier, mit dem Zusammenräumen fritzt mich nicht, nur in die Füße. Weil die Schuhe waren natürlich wieder eiskalt, das ist logisch. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg, ich habe schon alles zusammengepackt. Es hat eine Stunde gut gedauert, ich habe mir Zeit gelassen. Ich bin noch kurz ein bisschen ausgeruht. Kaffee habe ich ausgelassen, ich habe auch noch nichts gegessen. Ich hatte keine Lust irgendwie. Und ja, jetzt gehe ich zurück, ganz gemütlich. Man sieht den... Schnee, der nachgeschneit hat, ein bisschen. Also, das war es eigentlich. Schöne Sache. Hat alles gepasst. Danke fürs dabei sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein bisschen draußen zu übernachten mit mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier draußen in der Natur. Vielleicht mal ohne Schnee. Wer weiß. Bis dann. Servus. Ciao.